Ha, Lila, heute ein kleiner Programmtipp. Cool äh, Retro Term. Bevor ich lang was erzähle, zeige ich es mal, ein cooles äh, Retro Terminal, das aussieht wie ein Fernseher. Ne? Das ist äh, ein vollbedienbares Terminal. Sieht auch ganz witzig aus. Ja, da also kann man auch ganz normal benutzen. Äh, rs a Ja, geht wunderbar. Ne? Clear Retro Terminal. Sieht aus wie ein Fernseher. Oder hat so Profile, äh, sagen wir mal in grün, wäre auch schön. So, alles, wunderbar. Ne? Wer sowas haben will, ne? Wer das haben will, Apple hätten wir auch noch, Moment, da, Apple 2, sieht so aus. Äh, Profile kann man auch noch anschauen oder ganz transparent stellen. Profile davon. Also ich bin ganz fasziniert. Ne? Edit, äh, da kann man noch, kann man noch, wo war das denn noch? Ähm, die Settings, da kann man noch ganz viel einstellen. Helligkeit, Kontrast und in den Effekten kann man auch all möglichen Blödsinn einstellen. Ja, Motion, Blue, äh, Neuse, also Rauschen und was weiß ich. Glühen, ne, dass das so durchläuft. Screen Orschen und weiß der tolle, Also das ist doch äh, ganz hervorragend. Ganz hervorragend finde ich gut. Kann man auch im Vollbild laufen lassen. Also da kann man richtig ein mit beide Böcke tun. Der denkt, er wäre auf einem ganz alten Monitor. Gut, äh, wie machen wir sowas? Gefunden den Linktipp in der PC-Welt. Linux Cool Retro Term. So. Das ist ein Terminal-Emulator und der braucht äh, Qt, 5 oder wie auch immer. Ich bin hier unter Ubuntu. Hier ist einiges äh, beschrieben für verschiedenste Linux-Versionen. Für Ubuntu. Ich bin eigentlich unter 1410 und so weiter. Das Ding mal kopieren. Es geht dabei erst mal kopieren und ins normale Terminal einfügen. Das erstmal alles installieren. Den ganzen Kram. Das hat nicht funktioniert. Logisch habe ich alles schon installiert. So, dann haben wir dieses Qt5 erstmal. Da haben wir noch nicht dieses retro -Therm. So, und da musste ich erstmal blättern. Und ja, gut. Ich muss dann irgendwie in meinen Umgebungsvariablen Pfad noch hineinkriegen den Pfad, der bei mir gilt. Hier ist nur ein Beispielpfad, wo QT5 ist Und da habe ich erstmal geguckt, ja, wie kriege ich das denn raus. Gut, Synaptik-Paketverwaltung gestartet, QT5 gesucht, QT-Chooser gefunden, hatte ich schon mal gezeigt. Ja, ich habt gleich drauf kommen können. Also QT-Chooser. Ne? So, minus minus help, ähm, damit ich überhaupt mal weiß, wo mein QT5 ist. Ne? QtChooser-Print-Environment, äh, also die Umgebungsvariablen zeigen. So, und jetzt habe ich den tatsächlichen Pfad. Hier in dem Fall bei mir, User, Blablabla. Bla bla. Und das muss ich halt anstelle dem hier einsetzen, den Rest lasse ich so, also Exportpfad gleich. Dann das, was ich mit dem QtChooser herausgefunden habe, Doppelpunkt und das hier bitte in der richtigen Schreibweise schreiben, dass das auch großes ist. und dann sollte in eurem Pfad zum Beispiel bei mir folgende stehen. So, jetzt ist das in dem Pfad drin, hoffentlich. So. Sieht man jetzt hier, der Pfad wurde erweitert. Sehr schön. Gut, dann sind wir immer noch nicht fertig. Jetzt müssen wir uns das eigentliche Programm erstmal runterladen. Ja. Jetzt gehen wir am besten mal mit äh, CD in unseren Download-Ordner. Ihr könnt euch auch ein extra Verzeichnis anlegen. Ich habe es so gemacht. So, ihr seid mit dem normalen Terminal im Download-Ordner. Da dann fängt ihr an, dass hier mal. Ne? Git clone, -blablabla, blablabla. Das kopiert ihr mal rein ins Terminal damit. Äh, da rein und einfügen und Enter drücken. Habt ihr das gemacht, ist in eurem Download-Ordner folgendes drin. Ich habe natürlich schon. Dann haben wir das da drin. LS, ne, da gibt es ein... Unterordner cool retro Term und da ist all ein Kram drin. Da müssen wir erstmal mit CD rein, CD und dann cool retro therm so. LS so und jetzt muss, muss da noch was gemaked werden. dann ist noch nicht fertig. Nö, dann noch nicht. So kopieren so und dann wird da was gemaked einfügen. Mhm. Habe ich schon gemacht. Ne? Nachdem das dann gemaked ist, dann kann man starten. Dann hat man nämlich dann das eigentliche Programm da drin und da startet man mit Punktschräger ja, und dem Programmnamen einfügen, so und dann startet das, hoffentlich, so, dann sieht das so aus. Ne? Und dann habe ich mir noch einen Starter gemacht, oder ihr macht euch einen Link auf dem Desktop und dann startet der ganze Kapp, sehr schön, Link hänge ich euch natürlich an, so, ich habe mir natürlich dann Verknüpfung gemacht, mit dem Ding auf meinem Desktop können wir machen, damit das sofort so läuft. Sehr schön. Profil, also bin ich jetzt ganz äh, fasziniert. Könnte ich jetzt noch kombinieren? Ich habe mal ein Video gemacht, da habe ich das mal so gezeigt für Commodore 64 oder so. Ne? Das ist auch schön. Ja. Ja, und da flimmert dann so erst rein. Kann man natürlich im Vollbild. IBM DOS. Oh ja, kann Prima. Sieht auch genau so aus. Da kann man rumflimmern lassen. Profile IBM 3278. Aha. Es mhm. sehr schön. Könnte also ganz normal mit dem Terminal arbeiten. Ja, aber sieht aber ganz anders. Profil Default Ember. Sieht ja gut aus. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben und Mit Freundlichen Grüßen und Tschüss. Exit.